Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Wir haben nun, wie ihr hier sehen könnt, hier rechts, Stimme des Feuers und äh, Stimme des Wassers. Uns fehlt nur noch eine Stimme. Und diese Stimme, die finden wir hier in Ranel. Hey, du bist doch Mike? Wusste ich's doch. Schön dich zu sehen. Du kommst mir wie gerufen. Komm auch auf zu mir! Ja, kein Ding. Hast du vielleicht einen Tipp, wo ich den Drachen von Ranel finde? Ohohoh, Mike! Was ist mit der heiligen Flamme, von der du erzählt hast? Hast du den gefunden? Äh, ja. Ich bin so neugierig, erzähl mir doch bitte, was dir widerfahren ist. Hm. Eine steinharte Geschichte, die du mir da erzählst. Du bist wirklich beeindruckend, Mike. Ich kann dir etwas von der Legende der drei Drachen erzählen. Es gibt tatsächlich einen verborgenen Ort in der Wüste vor uns. Ich habe nämlich einen kleinen Gang gefunden. Ich glaube, dass der Donnerdrache einer der drei mystischen Drachen der Legende dort sein Zuhause hat. Der Donnerdrache? Ranel? Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Verbindung zwischen ihm und dem Robotern hier besteht. Der Donnerdrache, die Roboter, die, die Steine der Zeit. Hm. hm. Was für ein Mysterium! Okay. Äh. Kannst du mir sagen, wo der Gang ist? Ich habe einen Weg zum Heim des Donnerdrachen gefunden. Leider ist der Zugang zu eng für mich. Irgendwas müsste doch zu machen sein. Okay, aber... Wo ist denn der Gang? Ist der hier? Ich habe ja jetzt keine Lust hin und her zu jagen, aber wenn er schon hier oben steht, dann denke ich mal, ist das ein Tipp, dass wir hier lang sollen, oder? Ist jetzt zumindest meine Vermutung? Falls das hier falsch sein sollte, dann sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn ich irgendwann gefunden habe. Aber ich denke schon, dass es hier ist. Ich denke schon. Zack. So lange dauert der Weg jetzt auch nicht. Ich weiß nicht. Ja, stimmt. Ich kann mich an diesen Ort erinnern. Achso, und wenn wir schon mal hier sind... Wenn wir schon mal hier sind, ne... Da oben ist ein Loch. Das wollte ich euch zeigen. Ah ja. Ähm. Ah, schaut mal. Das ist hier richtig. Hier stand er nämlich rum und wir konnten hier nicht äh, durch. Und die Bombe hat auch nicht funktioniert. Aber jetzt, wo er weg ist und diesen, diesen, diesen Weg hier gegraben hat, können wir hier durch. Problem ist nur, dass wir das erstmal selber noch ein bisschen frei machen müssen. Let's go! Strike! Nice. Powden One. Oder irgendwie sowas. Genau. Ähm. Wir müssen Sie ein bisschen Staub saugen. Hier war schon lange niemand mehr. Hier sind ein paar Käfer. Ich weiß nicht, ob die selten sind. Ich nehme einfach mal mit, wenn ich es schaffe. Ah, cool. <lacht> Moment. Wenn hier unsere. Ah, Steuerung. Sorry, Leute. So. Wenn hier unsere Vöglein sind, vielleicht ist ja noch ein Euingo. Ja, tatsächlich. Cool, noch ein boing -oing -oing Juhu! so einen Kreis an einer der mysteriösen Tafeln wird ein ähnliches geformtes Item erscheinen. Ein Kreis? Ich meine, dafür ist es wahrscheinlich schon ein bisschen spät, oder? Obwohl, wenn er mir den Tipp jetzt erst gibt. Man kommt ja auch jetzt erst hier hin, also. Keine Ahnung, du. Ich hab kein Ordnen. Schauen wir mal die Käfer ein. Vielleicht wären sie ja noch wichtig, wenn man sie so late im Game bekommt. Und was befindet sich eigentlich hier? Vielleicht möchte ich hier noch ein bisschen erkunden, wenn ich die Zeit dafür habe. So und hier ist auch noch was. Ah, wir sind was zum Graben. Ah, das auch noch. Ja. Komm, den mache ich jetzt nicht kaputt. Da ist bestimmt nichts drin. Da ist bestimmt nichts drin. Ich denke nicht. Dies ist die Ranellschlucht. schlucht Den alten Legenden zufolge lebt hier ein Drache, der der Göttin dient. Aha, das wird da wohl sein. Die Ranellschlucht. schlucht Da sich hier viele Steine der Zeit befinden, hat eine alte Kultur hier wohl ein Steinwerk errichtet. Und... Noch heute zeugen die Loren und Schienen hier überall von ihren Bemühungen... Oh nein, nicht Loren und Schienen... Flashbacks. Genau, man hat da die ganz auf der Map schon noch ein großes Gebiet gesehen bei Renell und das ist das Gebiet, was wir uns jetzt anschauen. Das letzte fehlende Gebiet. Glaube ich. denke schon. Ja. Das hier ist das letzte Gebiet, glaube ich. Und dann suchen wir nach den triforce Keine Ahnung. Ähm ja, wir können ja direkt mal speichern, wenn wir schon mal hier sind. Und dann immer schon speichern, Leute ich weiß, es gibt Autosave, aber schade trotzdem nicht okay, Moment äh, laut Map kann ich hier nicht lang weil hier Schienen sind und das hier ist nicht connected ist das hier vorne? ne, das ist ja nicht da vorne was ist denn hier vorne? hier lebt mal was aber ist jetzt anscheinend lange vergessen. höh ich kann mit ihm reden. Das ist der Drache Ranel. Oh mein Gott, Bro, was ist mit dir passiert? Oh nein. Oh nein, was ist mit dir passiert? Er redet nicht mit uns, aber er lebt. Er lebt, aber er redet nicht mit uns. Ich meine, okay, wenn ich in dieser Verfassung hier wäre, dann würde ich auch nicht wissen, wie ich reden soll. Okay. ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm. Um, um. Ja, ja, ja. Okay, ich verstehe schon. Unser kleiner Beetle ist hier gefragt. Dann macht er einmal Knapp und dann macht er einmal Bumm, Zack, Bumm. Wenn es einfach so schmeißen, dann prallt das nur ab. Mit dem Beetle geht das sofort kaputt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ja. Und das ist ein Schild, das da wohl drauf steht. Betreten nur mit Erlaubnis des Sonderdrachen ranel Okay. Na gut. Was ist das denn hier? Aufheben. Ein Stein. Okay, lass mal liegen. Was ist denn hier? Okay. Äh, der Stein. Wo kommt der hin? Oh Gott, der... Link, du bist aber echt lahm mit dem Stein. Gameplay, Freunde. <lacht> Hä? Das war's? Soll ich jetzt wirklich einfach den da drüber tragen? Da leuchtet was da unten. Ui, vielleicht finden wir hier Herzteile. Das wäre cool. Ansonsten fehlt nämlich nur noch ein ganzes Herz, damit wir... Ah. Damit wir alle Herzen haben. So. Jetzt kann ich nicht schmeißen. Nein, wirklich was? Oh, nein. Sag mir nicht, der Stein ist wieder da ganz unten. Welcher Stein? Was ist passiert? Stein ist weg. Warum ist der Stein weg? Okay, dann gucken wir uns woanders um. An. Was soll das Ding? Bitte. Danke. Ah. Okay, vielleicht ist in einem dieser Steine... ...ein, ähm, ein Stein, ein Zeitstein und sowas drin, ne? Das kann sein. Nee, da ist nichts drin. Vom anderen? Ich nehme lieber jetzt den Beetle, weil dann geht das schneller. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt den Beetle das... ...machen lasse. Steine waren auch nicht die Lösung. Kumpel, bist du die Lösung? Nee, wir kann auch nicht reden, er ist auch schon längst tot. Ach, schaut mal da! Ja, aber Kumpel, ich komme da nicht durch. Ich muss hier auf jeden Fall irgendwo einen Zeitstein finden. So viel habe ich auch schon verstanden. Uh, ist das vielleicht ein Zeitstein? Das könnte sein. Okay, Moment, das testen wir kurz aus das ist sowieso die letzte Idee, die ich jetzt hätte. Aber mein Beetle ist so lahm, wenn er was trägt. Sonst ist das schnell. Uh, schafft er das zeitlich? Geht das überhaupt? Äh, doch. Doch, es geht, oder? Nee. Hä? Nee, ich glaube, das, das geht nicht. Ähm... Ich das nicht einfach so kaputt machen, nee, oder schaut mal hier, hier ist eine Kette, aber die bedeutet auch nichts oder die Kette zerschneiden kann ich sie ja auch nicht. Der trägt sie als in seiner Hand, aber ansonsten Gott, der arme Drache, ey, der arme, das ist ein lustiges Sound. Soll wir die Kette vielleicht andeuten, dass ich da einfach runterspringen soll? Sollen wir das andeuten? Das sah aus, als würde das funktionieren, aber... Hat es nicht. Moment. Ja, ein bisschen mehr. Laut dem Spiel bin ich da runtergefallen, also ganz weg runtergefallen, aber ich hätte, ich wäre da drauf gelandet, also okay, so ist es anscheinend dann nicht richtig. Was ist das hier eigentlich für ein Pilot die ganze? Zeit? der, der, der, der muss doch für irgendwas gut sein, oder nicht? Aha, hä, was, wieso kann der Beetle da runterfliegen, aber ich kann das nicht? Okay, wir haben den kleinen Schlüssel. Eigentlich dürfen wir ja durch das Tor dort hinten nicht durch ohne Erlaubnis, aber es kann mir niemand eine Erlaubnis geben, weil er freaking dead ist. Also, ja, sorry, rein da. So ist das wohl so. Okay, was haben wir denn hier so schönes? Laut Map ist ja ein riesiges Areal. Und ich kann schon sehen, warum. Okay. Zack. Und. <lacht> Komm. Einmal was lustig. Reicht jetzt. Okay. Zack. Okay. Äh. Äh. Macht ein bisschen Lärm, ne? Sag mal leise. Okay. Kommt mir alles bekannt vor? Und sieht mal einer an, was wir hier haben. Einen Zeitkristall. Und ihr lebt alle wieder. Weil wir alle in der Vergangenheit wieder sind. bada bom Was geht ab, Kumpel? Ihr gibt jetzt viele große Steine in der Zeit. Hast du auch die Erlaubnis des Donnersachen? ein gut. Ich wollte die Exemplar hier gerade zu ihm bringen. Was, was, was, was? Hier sind viele Ungeuer. Soll. Okay, ich habe der anderen nicht äh mit dem anderen nicht geredet, aber egal. Äh anscheinend machen wir jetzt eine kleine Quest. Bringen dieses Minecart jetzt in der Ehrenrunde zurück zu unserem Drachilein. Verschwinde! Mann! Reicht jetzt. Aber das ist gut. Ich mache die mit einem starken Hit direkt down. So stark sind wir mittlerweile. Das ist echt gut. Zack. Alle direkt one shot down. Nice. Das zeigt einfach, wie stark wir in unserem Abenteuer bisher geworden sind. Aua. Nice. Schalter. Boah, knapp. Hat die Besonderheit durch? Was zum. Äh, geht der Weg hinter mir wieder weg? Ich weiß es nicht. Tschüss. Tschüss. Okay. Das läuft ja bisher eigentlich ganz gut. Ja. Scheint aber eine lange Mission zu sein. Nein, was. Ah, ich krieg hier aber einen, äh, eine zweite Chance. Okay, also hier ist wie so ein Checkpoint die Quest hier. Das ist wie so ein Checkpoint. Das wäre super. Link, Ich muss dich flexen mit deinen Side-Jumps. Zack. Ist hier ein Schalter irgendwo? Hier? Hier muss man hoch. Hier ist ein Schalter, oder? Ja. Bleibt er da einfach stehen? Wartet? Er wartet ganz brav auf mich. Ey, jetzt nicht mehr. Ey, warte. Okay. Wow. Wow. Aha. Schnell. Äh, äh, okay. Äh, ah, cool. How convenient. Äh, was? so lang? Äh, hier? Äh, was? So Nice. Toll. Super. Hippie. Oh Gott, ich sehe schon wie lange dieser Bereich jetzt sein wird. Okay, aber das können wir hin. Das gehen wir hin. Bam, bam, bam. Okay, wie erledige ich ihn? Gar nicht. Warte. Jetzt habe ich ihn. Wo ist die Plattform? Hallöchen, ich brauche Plattform. Wollte ich was übersehen? Scheinbar ja. Ach muss ich hier gar nicht lang? Muss ich da nach oben? Okay, dann spring mal ab. Hui. Dann bin ich wohl falsch lang gegangen, oder? Ja, was? Okay, ich muss mal gucken. Ich habe anscheinend einen Weg übersehen, aber ich weiß gerade wirklich nicht wo. Vielleicht sollte ich einfach nicht so schnell sein. Ein bisschen mehr abwarten. Genau, hier. Äh. Äh. Äh. Äh. Hallo. Okay, das ist falsch hier. Was? Wie komme ich da hin? Oder geht das mit dem Enderhaken? Okay, ich habe wirklich nicht gedacht, dass der so weit greifen kann. Da war das ja doch einfacher, als ich dachte. Na gut. Äh. Oh Gott. Don't do this to me. Zack, zack, zack. Zack. Ich sehe noch nicht, worauf ich landen kann. Oh Oh. Oh nein. Okay, jetzt yes. okay. Hoch. Warten. Ich will hier nicht weggepustet werden? Für keinen Fall. Okay, und jetzt? Wieder hoch? Nee? Wieder runter? Und jetzt runter. Oder? Ja. Ja, äh, Plattform mit Knopf. Was? Wo? What? Aha, ich, ich dachte gerade so, hä? Wie soll ich da hochkommen? Ja, von hier. Ja, von hier. Blong. Da hinten sehe ich schon den Exit. Oh, no. Ne? Oh. Oh, okay. In der, in der Gegenwart sind die Versteiner, die Zielscheiben. Aber in der Vergangenheit funktionieren sie noch ganz normal. Jetzt kann ich den benutzen. Jetzt aufpassen. Jetzt kann ich den benutzen. Oh, ich muss mich aber beeilen, weil das sind Federmäuse. Die schmeißen mich runter. Ach, die verschwinden in der Vergangenheit. Okay. Das macht's einfacher. Oh, der hat mich entdeckt. Schnell! Oh, sie sind weg. Okay, gut. Puh. So. Und du? Ah Zack Bonk Jetzt kommen noch ein paar Gegner Hier im Sand <lacht> Ja Eindeutig Und noch ein riesiger Nein, nein, nein auch Ausdauer mehr Müssen ihn liegen lassen Schwinde äh, Peitsche Glaub ich äh, ja, hat geklappt. Noch mehr ja Gegner. So ein nerviger, unnötiger Schleim. Das ist er weg. Was bist du denn? Okay, einfach nur schnell durch. Ja. Und da ist ein Bogablen. Ein Bockblin. Ein Bogabloble. So. So. Ui! Äh, ja. Und spring! Oh, das war knapp. Und hier nochmal das gleiche. die nehme ich mal mit. Die sind glaube ich relativ selten. Oh Gott. Verschwindet. Zumindest die eine. Pff, aua. Da wollte ich jetzt so schnell durch. Boah, wie viele von euch. Okay. Okay, was ist hier jetzt los? Was ist das für ein Ding hier? Ja, das kriegt doch bestimmt von hier, oder? Nein? Da war da kannst du nicht hoch? Dein Ernst? Ha. Ha. Ha. Okay. Und.. Zack! Na komm! Ein bisschen rumfuchteln. Wenn man funktioniert es dann. Äh, Link, du musst damit. Oh nein. Nein. Verschwindet. Verschwindet. Stopp. Stopp, stop, stopp, stopp. Ich bin zu stark für euch. Ihr wart früher ein Problem. Aber jetzt nicht mehr. Okay, ich weiß nicht, wie ich den abwende. Äh... Einfach ignorieren, I guess. Bam. Bam. Okay, einfach ignorieren, hoffentlich. Was? Tschüss. Was ist eine Kiste? Oh Gott. Doch keine Kiste. Ein Gegner. Ist aber aus wie eine Kiste. Aber war keine. Was muss ich denn machen? Alle gehen, alle gehen, alle gehen. Ah, ne, da oben. <lacht> ich kann einfach so die Items damit nehmen mit der Peitsche, okay, das wusste ich nicht. Aber hat das jemals einen Nutzen gehabt im Spiel? Nicht wirklich. Ich denke nicht. Okay, sind wir jetzt durch? Kommt noch was? Nee, wir sollten jetzt durch sein. Und damit sollten wir dann den Drachen in seine Vergangenheitsform setzen, wo er noch am Leben war, hoffe ich mal. Und ich sehe schon, was gewolltes. Ja... Aber du musst mal weg. Soll wahrscheinlich da die Bombe hinschmeißen, oder? Ja, oder? Ah, ne. Ich sehe schon. Ich soll mit dem Beetle hier eine Bombe mitnehmen. Bisschen Schneider einsetzen beim Gras und dann kommen wir hier weiter. Standbild. Wir müssen schon zeigen, was passiert ist. Hat jemand gesehen sonst? Okay. Noch eine von euch. Seid Ihr könnt gar nichts mehr anstellen. Ne? Opfers. <lacht> noch eine. Nee. Da mache ich aber nicht mit. Und das war's. Kommt noch was? Ich meine, jetzt haben wir das ganze Gebiet erkundet, bis auf hier oben. Ja, das mit dem Stein. Also, ja. Das scheint es gewesen zu sein. Das war echt kürzer als die anderen Gebiete. Bom. Oh, no. Ah, ja. Auch wieder aussehen mit so einem langen Bart. So sieht er aus. Der hat mir erlaubt, jeder Stein der Zeit zu graben. Die machen geht das mir noch ziemlich mies. Ich mache mir wirklich Sorgen. Wenn das so weitergeht... Ja, wenn das so weitergeht, wissen wir alle, was dann passiert. Aber Moment mal, können wir hier nicht hier jetzt lang? Das würde mich jetzt erstmal interessieren. Der da ja, ist krank. Wenn du diesen Stein der Zeit willst, brauchst du seine Erlaubnis. Aber jetzt hast du wohl andere Sorgen, oder? Ey, okay, okay, okay. Das ist meine Belohnung, wenn ich dafür. Okay, verstanden. Blablablablabla. Drache, warum bist du krank? Wie kann ich dir helfen? Oh, solcher den Gast sieht man selten. Du bist doch ein Mensch. Was treibt dich denn hierher? So, so, du kommst also vom Himmel. Du heißt Mike. Was fehlt mir da? Wie wäre es mit sowas wie WR16, Mike? So wie meine Freunde? Gefällt dir nicht? Naja. <lacht> also, was willst du von mir? Du willst, dass ich dir ein Lied beibringe? Du sagtest gerade, dass du vom Himmel kommst, Mike. Du bist also der Auserwählte der Göttin, ja? Das erklärt ja er auf jeden Fall einiges. Aber weißt du was? Du kommst mir im Moment reichlich, ungelegen. <lacht> Tut mir leid, dass ich dir das so sagen muss, aber du siehst es ja selbst. <lacht> ich werde gerade von einer schweren Krankheit gepeinigt und kann daher nicht singen. Es ist schon eine Last von der Göttin aus Welt zu sein. <lacht> der Arme. Da fällt mir ein, die Roboter haben den Lebensbaumkeimling da gepflanzt. Er hilft gegen jede Krankheit. Er ist schon gewachsen. Aber für mich ist es vielleicht schon zu spät. Der Baum? Du meinst den Baum dort? Hey, ich muss da lang. Um ihn da noch zu kurieren, haben wir einen Lebensbaumkeimling eingepflanzt. Ja, dann lass uns den doch schnell holen. Ah, ich sehe das Problem. Wir müssen, wenn dann den Drachen wieder kurz in die Gegenwart setzen, damit wir den Baum in die Vergangenheit setzen können. Dann vielleicht den Baum entpflanzen oder so. Ich weiß es nicht. Wir machen ja mal ein bisschen sauber. Vielleicht sind ja außer noch ein paar Käfer noch was anderes interessantes hier. Wäre zumindest ganz cool, wenn ja. Ne, es scheint hier wirklich nur Käfer zu sein. Kling und ein paar Rubine Okay, renn ah. Wie komme ich denn an den Stein ran? Ich glaube, das geht wirklich nur in der Gegenwart Okay, Moment ah. Okay, da kommen wir hin Hier hat einer aufgepasst, aber wir wissen ja alle, was mit dem passiert ist Wir müssen ihn nicht nochmal in, in die Gegenwart setzen Das ist gut So einfach? Krass. Oh, <lacht> okay. Das war mal ein Baum, denke ich. Die Männerwachen geht es schlecht. Und hier will kein Baum so recht wachsen. Wir haben keine Zeit mehr. Bzz. Du sagst also, der Baum will nicht wachsen. Brauchen wir vielleicht Wasser? Heiliges Wasser? Da muss ich aber wieder backtracken. Aber holen wir uns erstmal den Stein hier. Denn der ist kostenlos. So wie die meisten am Anfang gespielt. Bam. Nice. Und... Ja gut, dann... Meine Theorie wäre jetzt... halt einfach... Äh, heiliges Wasser zu sammeln. ne? Was anderes würde mir nicht einfallen. Ja, doch. Ich denke, wir sollen das machen. Ansonsten, ich glaube, ich schaue das vielleicht mal kurz nach, aber ich denke, das ist das, was gewollt ist. Also, ja. Oh, da steht Graben. Du hast den Lebensbaumkeimling erhalten. Ein Keimling des legendären Baumes, dessen Früchte jede noch so schwere Krankheit heilen sollen. Der andere braucht unbedingt ein Lebensbaumfrot. Du willst ihm doch helfen, oder? Klar. Das ist eine gute Nachricht. Dann solltest du ihm allerdings so anders einpflanzen und zwar nicht in Ranell. Nicht in Ranell. Das heißt im Wald, oder? Im Wald kann er auch am besten äh, wachsen. Also ich denke nicht, dass er im Vulkan wachsen soll. Aber okay, das heißt er jetzt geht zum Wald und so ein Ort wo ich den Pflanzen kann vielleicht kommen die kleinen Baummenschen äh Baummenschen genau die kleinen Baumviecher helfen was? was ist denn, warum ist er deaktiviert? Okay, wieder mal wieder Warum war der jetzt wieder deaktiviert? Hä? Ist jetzt auf Zeit nicht irgendwie? Keine Ahnung. Okay, dann, ähm. Bis gleich, wenn ich es herausgefunden habe. Okay, hier sind wir wieder im Siegelhain. Noch scheint es hier friedlich zu sein. Bitte kein vierter Kampf. Das muss echt nicht sein. Okay. Ähm, ich habe das Gefühl, das hat vielleicht irgendwas mit dem Zeitportal zu tun. Weil ihr müsst ja bedenken, selbst wenn wir das jetzt irgendwo einpflanzen, müssen wir ja trotzdem warten. Deshalb macht das nichts Sinn, wenn wir den in der Vergangenheit pflanzen? Das ist jetzt so meine Überlegung. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Wir werden es recht sehen. Reicht einfach rein? Einfach so? Ja, ich darf einfach rein in das Portal. Das sieht immer so richtig sick aus. Okay. Ähm, ich hoffe niemand schreibt mich an, dass ich wieder hier bin. Gut, Zelda kann ich sowieso nicht anschreien. Sie ist da schon stuck. Hi Empa. Äh. Entschuldigung! Äh. Was äh. noch was anderes zu sagen? Was ist? Ah, nichts Wichtiges. Siehst du das sonnige Fleckchen Erde dort? Ich hatte mir überlegt, dort einen Baum zu pflanzen. Wenn er da wieder erwacht wird, sie sich an seinen Blättern erfreuen können. Es müsste allerdings ein Baum sein, der tausende von Jahren überstehen kann. Ob es irgendwo Keimlinge für solch einen Baum gibt? Ach, sie gibt sogar einen den Tipp am Anfang. Oh, sorry, das habe ich womit vergessen, aber... So schwer ist es jetzt auch nicht, hier dran zu denken. Ding, ding, ding, ding. Doch kein Wasser drauf, wie ich dachte, sondern wir können ja mitnehmen und woanders pflanzen, weil okay, einen Baum in der Wüste zu pflanzen, wir wissen ja alle, wie das geendet hat. Deshalb schauen wir mal, wie gut das in einem Wald funktioniert, wo ein Baum normalerweise auch ist und wächst und prachtvoll wächst. Und bestimmt, dass viele Früchte beinhaltet. Ja. Auf einmal taucht er auf. du kommt auch so, Höfe, wo kommt der Baum her? <lacht> ja, was für ein fantastischer Baum. Er passt perfekt zu diesem Tempel. Wenn ich ihn ansehe, fühle ich mich quick lebendig. Wir haben ihn für Zelda. Und für den Drachen. Bam! Wachsen lassen. Und jetzt kriegen wir... Baumfrucht. Sie soll angeblich jede Krankheit heilen können. Gib sie dem Donnerdrachen. Haben wir sie jetzt im Inventar? Ja, haben wir. Diese Frucht soll die Krankheiten heilen können. Alle Krankheiten heilen können. Die Geschmack ist mit nichts auf dieser Welt zu vergleichen. Uh, okay. Da haben wir, by the way, habe ich letztens gemerkt. Das wahre Meistersword. Ein heiliges Schwert erfüllt mit der Kraft der Götter. Nur ein wahrer Held vermag es zu führen. Fand ich cool. Und, äh, ja. Dann sehen wir uns gleich wieder beim Donnerdrachen.